Jetzt kann ich hier einfach wieder an diesem Monster vorbeirennen. Das müsste jetzt eigentlich alles gehen. Also einfach nicht, aber ich kann. Wir haben gerade wieder. Hat er nicht ein Auge? Knie tiefes Wasser, der versinkt ist weg. Alles klar. Ich will mich nicht beschweren, außer dass mein Messer weg ist. Ich glaube die Verbrannten bleiben tot. Deswegen auch hier Einspieler von vorhin. Also, kann ich nicht brauchen. Kann ich momentan auch nicht brauchen. Ich behalte den Hebel mal noch. Oh. Ich habe mir gerade absolut unsicher, ob das richtig ist. Okay. Aber in dem Fall hat es gestimmt. So. Jetzt ist die Frage, brauche ich diesen Hebel noch? Ich behalte den mal sicherheitshalber. Ich komme eh zu einem Bosskampf jetzt. Das war letztes Mal bei Sherry auch so, dass wir einen Bosskampf kriegen. Deswegen wäre ich halt gerne ausgerüstet. Kann man vielleicht brauchen? Verdammt! Du musst erst den Strom einschalten. Stimmt, da war was. Ist halt auch wieder der Dad von Sherry Einfach rumlaufen, da greift dich schon nicht ewig an Heiß, heiß. Er ist noch am Leben. Haben wir ihn? Hat Leon den Vater gesehen? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er gegen den gekämpft hat. Es gibt einen Erfolg, wenn ich den beim ersten Versuch wegschlage von mir. Ich frage mich ja halt gerade, was das mit der Position zu tun hat. vielleicht zu so. Fuck you Ja ja Bullshit. Der hätte distanz sein müssen. Er hat sich jetzt sicher out of, out of range, oder? Kann man dem denn genug Damage machen, dass es nur einmal braucht? vorgehen Ich hab den für moon Mund genommen. Wahrscheinlich Shotgun-Shells. Ja, steht drauf! Okay, das war ein One-Shot-Samage. Ich glaube, das war's. auch <lacht> finde ich voll cool dass sie zwei unterschiedliche cutscenes kriegen an selben orten und so ist wo bist du ich bin hier das ist voll cool gemacht Ada. ich war gerade schon in sorge ich krieg es nicht raus. Ich weiß nicht, ob ich das. Tu es einfach. Ich kann so nicht laufen. Okay. Wird wehtun. Ah. Warte. Lass doch, ich mach's selbst. Entspann dich, okay? Also, wie geht's weiter? dass du es hier rausschaffst. Solange du noch kannst. Ich werde dich nicht hier lassen. Richtige. erinnern. Du verstehst das nicht. Die Situation ist übel, als ich dachte. So einfach wirst du mich nicht los. Du hast mich beschützt. Jetzt bin ich dran. Ich wusste nicht, dass wir hier Punkte zählen. Greif meine Schulter. Ganz schön mutig, Frischling. Okay, will er nur helfen? Vorsichtig. Du wirst helfen. Wir müssen dringend zum Nest. Nest? Umbrellas Labor. Direkt unter uns. Annette hat sich verplappert. Dort sind die Virusproben. Bist du dabei? Ich denke, mein Kalender ist frei. So ein Zufall. Komm, wir haben was zu tun. Ja, Jetzt müssen wir ins Labor reinkommen. Die Standseilbahn bringt uns runter zum Nest. Dieses ab. Und das ist unsere Fahrkarte. Nett. Ah, von hier. Hast du das? Ausgeliehen. Wie auch immer. Wahrscheinlich gibt es hier dann erfolg für volles Inventar. Wollen wir speichern? Ja, komm wir speichern kurz. Konnte ich ja mit Sherry nicht. Ah ja. Nicht so ein stattlicher junger Mann trägt. Aber ich glaube, den Hebel hätte ich jetzt echt zurücklassen können. Mit Praktisch. Beide Storylines. Irgendwie gleich. Wir kommen vielleicht fährt zum Nest. Steigen Sie nicht aus, bevor wir unser Ziel erreichen. Wir jetzt auch gegen Pflanze 43 kämpfen? dass das FBI die Umbrella-Zentrale stürmt und die Mistkerle verhaftet. Ich auch, aber im Klartext? Offiziell hast du nichts damit zu tun. Das ist ein FBI-Fall. Sobald wir das G-Virus haben, mache ich allein weiter. Hey, Leon, betraust du mir? Und du mir? Ganz ehrlich, wenn nicht, wärst du wohl schon tot. Ich dachte, du könntest mir helfen. Und ich hatte recht. Sichere du das G-Virus, dann sorge ich dafür, dass sowas wie in Raccoon City nie wieder passiert. Ada, du sagst es selbst. Es ist ein FBI-Fall. Ja, um, ich habe keine Autorität. schau mich an. Entschuldigung, das habe ich vergessen jetzt. Ah. Ich stecke den ja gleich ein, ist ja gut. Also wir machen weiter, Entschuldigung. Du bist meine letzte Hoffnung, den Fall abzuschließen. Ich lasse dich nicht einfach hier. Wenn du angegriffen wirst, Hilfe brauchst. Ich schaffe das. Sorg dich nicht um mich. Ich muss das zu Ende bringen. Und ich will dich wiedersehen. Ich hänge am Leben. Vertrau mir. Nist. Wird in Kürze erreicht. Geh. Bitte, wir haben kaum noch Zeit. Das wirst du brauchen. Okay. Leon, verlasse mich auf dich. Ich weiß. Und somit sind wir in derselben Situation. Ups, da habe ich sie ein bisschen zu hoch eingestellt. Wie mit Claire. Nur dass hier wir draußen, dass wir hier draußen starten und Claire das mal nicht. Ich glaube nicht, dass sie den noch brauchen. Irgendwann werde ich es bereuen, aber egal. Ich habe meine grüne Pflanze weggelegt, ich Idiot. Die muss ich noch schnell haben. Das mit der Mund, klar, ich habe nicht so viel dabei, ich weiß. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet worden. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig kommen Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Ich frage mich, wo das G-Virus ist. Sehr gut. Hm. Ich würde sagen, Claire war noch nicht hier. Das wäre... Wobei... Ich gehe davon aus, dass wir halt, wenn ich das so sage, dass wir eine einheitliche Story dann haben. Wir haben ja Alternativlinien. mit den ID anbändern für meinen Speicherpunkt trotzdem noch auf mit 29 jetzt weil ich jetzt mega viel Speicher aus Sicherheitsgründen da brauchen wir es zwei. Schon gut. Würde ich jetzt aber vielleicht nicht mehr unbedingt nehmen. Ah. Andere Seite. In der Mitte war noch nun. Ah ja, da auf dem Tisch. Mitten offensichtlich im Weg. Und ich sehe es nicht. Gehen wir mal weiter. Der Nabroom. Das ist super. So, hier mit diesem Code können wir noch einen Invislot slot bekriegen. Das könnte Das habe ich ja letztes Mal verkackt mit Claire schon. Aber ich glaube, ich habe mit ihm eh schon zwei vergessen, oder einen zumindest. Deswegen komme ich jetzt auch nicht extra zurück mit diesem komischen Kasten. Dr. Lee, Chief Cartwright, erfordert dringend Ihre Anwesenheit im Ostbereich. Ist der Flammen? Kann man das nicht sortieren? Jawohl, da. Der Film würde mich ja auch interessieren. Noch War mal kurz, ich müsste den noch untersuchen, was da drauf steht. Vielleicht weiß ich es dann. Hat wahrscheinlich was mit Mr. X zu tun. Vier Schuss, also sieben Schuss ist zu wenig. Mindestens eine Waffe muss noch mit. Nur für Notfall, aber sieben Schuss ist mir zu wenig. Da liegt was? Ja, das kennen wir. Ah, ich gehe zurück. Ich mache diesen Raum jetzt noch kurz. Weil wir schon so nah sind. Ich habe das letzte Mal wirklich vergessen anscheinend. Und ich Ja, ich habe das Gerät noch nicht gecheckt am Anfang. Backtracking ist nicht so meine Stärke. Ich mag es auch nicht an Spielen, die backtracking verlangen. Es müsste OSS sein. Ja. Wayne Notiz. Mein Gott, Blut überall. Was zur Hölle geht hier vor? Sie sind tot. Alle tot. Das waren diese Männer in der Schwarz-USS. USS, die Spezialeinheit vom Hauptquartier. Aber warum? Ist ihre Aufgabe nicht uns zu beschützen? Weiße Hirne in einer roten See. Das kann nicht wahr sein. Mein Gott, warum? Haben nicht alle gesagt, ich bin ein Genie? Ein Genie wie ich kann nicht an so einem Ort sterben. Ich habe immer Ergebnisse geliefert. Ich verarsche mich. Dann verarsche ich die. Ich gewinne den Nobelpreis. Ich bin ein Held. Ein Genie. Ein Gott. Ich werde nicht sterben. Ich werde. Du wirst nicht sterben, du wirst nur wahnsinnig. Cool. Das hätte ich mir Claire machen müssen letztes Mal. Äh, ich speichere. Oh, ich will eigentlich die 29 nicht überschreiten von Claire letztes Mal. wäre schon mein Ziel eigentlich. Aber das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie oft ich noch speichere. Äh, zwei war rechts, ne? Ne, zwei nur links, drei war rechts, okay. guard Rides, die absolut nichts bringen also irgendwas ist hier irgendwas ist hier Ah, okay. Ich dachte gerade, die haben mir mein, meine Kiste und meinen Speicherpunkt weggenommen hier hinten. Kiste? Nee. Oh Gott. Was ist hier passiert? Fetteste Party. Hier brauche ich das 3, ne? Oh, ja. Ich habe mir das gemerkt. Es war vor allem nicht mal viel. die leben halt noch also ich muss das mitnehmen ja die lösung bringt nur nix dankeschön Da hinten nochmal. Habe ich diese Lösungen noch? Ja, habe ich sogar noch. Probieren wir mal, ob das die gleichen Kurz sind. Das war der hier, der dünne. Der dünne. Probier es einfach nochmal. Dann der und dann der. Okay, die haben den Code geändert, sehr gut. Der andere war. Sind beide anders, alles klar, sehr gut Also entweder sie sind anders Oder sie zählen nur erst beim bestimmten Progress Stift hier? Nein, habe ich nicht. Ah. Der Anfang ist auf jeden Fall dasselbe. Haben oh, wir jetzt ein fetter Kasten. Fehler gemacht. Da haben sie mit Leon wirklich die Codes geändert. Sie haben sie kurz geändert. Heißt aber, dass diese Tür unten auch noch nicht aufgeht. Sie haben die kurz wirklich geändert. Ich brauche einen Stift. Ich hole mir gleich noch was zu trinken. Ich. Vielen bin